Hi! In dem Video geht es darum, warum ich mit meinen 32 Jahren immer noch keinen Sex hatte und warum ich damit warten möchte, bis ich eine Frau habe. Schon als Kind hatte ich eigentlich den Wunsch, eine Frau zu haben und um gemeinsam mit ihr in Liebe zu leben. Und zwar in mein Herz geschrieben, schon in früher Zeit, was für mich nur die eine gibt und dass ich nur mit der, meiner Frau intim werden möchte. Und das ist auch etwas, das Gott gemacht hat. Und Gott hat seine Gesetze in unsere Herzen geschrieben und das ist eins von seinen Gesetzen, dass wir nicht mit einer anderen intim werden sollen, außer unserer eigenen Frau. Und ja, es war nicht immer leicht, das einzuhalten. Vor allem als mein Herz gebrochen und tief verletzt wurde, bei der dann mein Körper richtig stark nach Sex aufgekehrt. Ich musste gut eineinhalb Jahre dagegen ankämpfen, jeden Tag. Es war so extrem das Fordern von meinem Körper. Ich habe mir auch eine Frau den Tipp gegeben, die gesagt hat, dass sie Christin ist, dass ich doch mal intim werden soll mit einer Frau, weil es soll helfen. Da habe ich dann Gott gefragt, okay, vielleicht bin ich ja die ganze Zeit falsch. Weil ich wollte immer das Richtige, aber ich habe Leid erfahren, anstatt das Richtige zu bekommen. Da dachte ich, okay, Frage ich mal nach. Und Gott hat mir aber dann konkret gezeigt, ich soll nicht auf die Frau hören. Gott hat mich dann zu einer Bibelstelle geführt, die mir gezeigt hat, dass wenn ein Mann schon mit einer anderen intim wird, dass es zu viel Herzensleid führen kann, dass ein Mann nur seiner Frau die Liebe schenken soll. Gottes Ordnung ist eben, dass ein Mann nur mit seiner Frau intim wird in der Ehe quasi. Und für Gott ist die Ehe heilig. Im Alten Testament hat Moos auch seinen Leuten das Gesetz gegeben, Diejenigen zu steinigen, die schon vorehelichen Sex haben, es sei denn, sie heiraten. Oder sind zumindest darauf bedacht, dann zu heiraten. Es war dann noch dem Vater der Frau erlaubt, der Heirat nicht zuzustimmen. Wenn jemand schon vorehelichen Sex hatte, dann sollten sie heiraten. Denn es ist Gottes Wille, dass ein Mann nur mit seiner Ehefrau und eine Frau nur mit ihrem Ehemann sex hat. Wenn sie das nicht getan haben, dann war das so schwerwiegend, dass darauf der Tod stand. Dass selbst diejenigen, die vor der Ehe Sex haben, dass sie so etwas Schwerwiegendes begehen, dass es zum Tod führt. Aber Gott ist gnädig, in der Bibel gibt es eine Geschichte. Da kommen Leute und bringen eine Frau, die Ehebruch begangen hat, zu Jesus. Und die wollen sie steinigen. Und Jesus sagt aber dann zu ihnen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn alle den Stein fallen lassen, sind weggegangen. Jesus hat dann zu ihr gesagt, wenn dich niemand verurteilt, dann werde ich dich auch nicht verurteilen. Er hat sie dann weggeschickt, aber konkret gesagt, dass er nicht mehr sündigen soll. Was also er aber gnädig mit dir hat, dir eine zweite Chance gegeben. Wo soll das Gesetz den Leuten von Gott gegeben? Wenn du dich jetzt fragst, warum hat Gott das gemacht, wenn er doch so gnädig ist, Jesus hat eine Antwort drauf. In Matthäus 19, Vers 8, offenbart Jesus, dass Gott ihr Gesetz gegeben hat, weil die Herzen der Menschen so hart waren. Die Herzen der Menschen sind immer noch hart, wenn sie von Gott nichts wissen möchten, sie keine lebendige Beziehung zu ihm haben. Und wenn wir zu Gott kommen, in unser Leben einladen, dann macht er unser Herz neu, macht das lebendig. So war es auch bei mir, als ich Gott in mein Leben eingeladen habe, hat er mein Herz lebendig gemacht. Davor war ich wirklich wie so ein Zombie, gefühlsmäßig. Als er in mein Leben kam, hat er seine Liebe und mein Herz ausgegossen. Und ich wurde lebendig. Ich war dann nicht mehr so gefühlskalt. Nur weil Gott zu so gnädig ist, können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir dann in Zünde leben können, rumholen können und sagen, okay, Gott vergibt mir ja eh. Gott möchte nicht, dass wir in Zünde leben. Auch wenn es vielleicht blöd klingen macht, Du kennst nicht den Zeitpunkt, an dem du stirbst. Wenn du dir sagst, ich hole es rum, und irgendwann in den zehn Jahren vielleicht tue ich mir einen Ehepartner, mit Gott um Vergebung, und dann passt das alles schon. Du kannst nicht wissen, du kannst noch heute sterben, morgen, kann jederzeit passieren. Und wenn du dann in der Sünde lebst, dann ist es zu spät für dich. Aber wenn du schon Sex hattest, ohne dass du in der Ehe gelebt hast, kann Gott dir auch vergehen. Kannst du zu ihm kommen, Vergebung bitten, sagen, dass das falsch war, was du getan hast. Und dann wieder dann vergehen. Oder sollst du halt wirklich ernst meinen und aufhören wollen, damit in Sinne zu leben. Gott sagt auch, wenn wir im Sinne leben, dann kann er keine Gemeinschaft mit uns haben. Das ist ausgeschlossen. Das sagt auch, wer in sexueller Freiheit lebt, wie es die Welt tut, der kann nicht in den Himmel kommen. Der wird das Himmelreich nicht ehren. Der wird keine Gemeinschaft mit Gott haben, sondern in die Hölle kommen. Weil manches verlangt so stark, intim mit anderen zu werden. Und das weiß auch Gott, so dass Jesus gesagt hat, dass die Leute dann heiraten sollen. Damit sie eben nicht in Versuchung geraten. Und nicht doch in sexueller Unmoral leben. Das sollten mir nicht, wie es in der Welt üblich ist, schon diverse Partner haben und mit ihnen Sex haben, keine Bonistenz haben. Wir sollen auch nicht mit Prostituierten Sex haben. Jesus hat ganz konkret gesagt, wir sollen uns nicht mit einer Prostituierten verbinden. Gott sagt, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, dann werden sie eine Einheit. Wir in einer Zeit, wo mein Chaos stark aufbekehrt hatte, da habe ich Gott auch ganz viele Fragen gestellt. Also ich habe wirklich alles durchgefragt, ob es wirklich nicht möglich ist, schon vor der Ehe Sex zu haben. Ich habe immer geantwortet, immer gesagt, nein, Michael, es ist nur gut, mit der eigenen Frau im Team zu werden. Alles andere kann zu sehr viel Leid führen, sehr viel Schaden verursachen. sehr viel Herzschmerz. Wir sollen unser Herz schützen und auch das von anderen. Denn wenn unser Herz geschädigt wird, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass wir auch anderen Schaden zufügen. Auch wenn wir das dann gar nicht wollen. Mir auch mein Herz tief verletzt. Ich habe Gott sei Dank mehr stehen können, intim mit irgendeiner Frau zu werden. Ohne Gott, wäre ich das wahrscheinlich nicht geschafft. weil ich wäre fast wahnsinnig geworden. Es war so extrem, das Drängen so langanhaltend. Nur durch meine Taufe, mich ich dann rein davon gewaschen. Die Sünder, die Macht über mich verloren. Nachdem ich getauft wurde, das Fordern, das Drängen, das war weg. Wo ich eineinhalb Jahre dagegen angekämpft hatte. Jeden Tag auf einmal zack was weg, sei keine Macht mehr über mich. Für Gott ist die Ehe was Heiliges. Und er möchte, dass wir nur in diesem Rahmen sexuell. Außerhalb ist es Sünde. Und das viel Leid verursacht. Wenn wir uns nicht dran halten, ist es so schwerwiegend, dass es zu unserem Tod führt. Seien wir kehren zu Gott und, und glauben an Jesus, was er für uns getan hat.